Ich bin gefühlt nur am Hinterrad. Ich kann äh, die kurze Gerade vor der Torx, kann ich nicht Vollgas geben. Ich, nicht ich konzentriere mich immer mehr auf den Exit, also ich bin am Kurveneingang und beim Bremsen relativ früh dran und äh, verliere dort ein bisschen Zeit. Guten Morgen hier aus dem Motorland Aragon. Aragon, jeder kennt es von der MotoGP, eine der berühmt-berüchtigsten berühmt MotoGP-Rennstrecken hier in Spanien. Und ich darf hier heute bzw. das ganze Wochenende rumfahren auf dieser geilen, wirklich heftig geilen Strecke. Und heute machen wir mal einen richtig geilen Vergleich zwischen meiner Yard R1 und einer noch teureren R1 vom mich im Motorsport. Und wir gehen auch zusammen raus auf die Strecke und haben ein bisschen Spaß. Gibt hoffentlich geile Onboards. Aber jetzt muss ich erst einmal noch Reifen wechseln, weil ich bin mit dem gestern hier noch ein bisschen einrollen gefahren nach meiner Instruktion. Da geht nämlich nicht mehr viel. Wir müssen wir jetzt wechseln. Aber die HP4 das geht wie Sau, das Ding, das ist abartig, ne? wie das geht. Das ist echt krank. Ist nicht ganz mittig. Schaut, schaut in den Rechtskurbeln, schaut so schräg aus, als wenn links. Mach ich auch immer so. <lacht> ich wusste, die Kamera noch sichern irgendwie, nehmen? Ne, ja, das hält. So, dann schauen wir mal, wo der Unterschied zwischen, äh, mich ist einer R1, wir ungefähr kostet ein bisschen halt was ein ja, halt was <lacht> ich meine, allein wenn ich die Gabel schon sehe ne? schauen wir wo der Unterschied ist der fahrerische wir werden schon ein bisschen Gas geben allerdings nicht jetzt irgendwas herausfordern dass man keinen Scheiß mehr machen kann. das wäre jetzt fatal wenn man beide eins und versenken würden <lacht> ist denn der Plan fahrerisch was du möchtest was ich möchte ja, ich würde sagen wir gehen raus ich lege mal vorweg, dass du mal siehst, was ich für ein Speedball bin. Das muss jetzt nicht Limit sein. Und dann fährst du halt vorbei, wo du vorbeifahren kannst. Das kannst du sehen, ne? Das ist der schneller liegen? Bist du mir hingegen? Scheiße. Okay, das <lacht> ist fertig. Das artet wieder aus, hundertprozentig. Das ist auch nicht schlechter. Cool, ja? Geil. Hat Spaß gemacht. Uh -huh. <lacht> <lacht> Wenn du was eher unter Spaß bestellt, Ich war da im Uwe, glaube ich, war die Post da hinten aufgefahren. Ja. Da bleibt der auf einmal stehen, der denkt, was macht denn der? <lacht> ja, hört's ist ja nicht. <lacht> Äh, ich bin gefühlt nur am Hinterrad. Ich kann, äh, vor, die kurze Gerade vor der Kurzgruppe kann ich nicht vollgas nehmen. Okay. Hey. Letzte Kurve liegt keine extrem stabil, auch beim Rausfahren. richtig. In der letzten? Ja. ja also hinten tief ist. Und auch beim Reinfahren in die Kurve, ich da mache ich Meter auf. Ich halt im Kurvenspeed drinnen. Da bin ich schnell. Ne? Aber du bist auf den Geraden und auf den kurzen Stücken. Quasi diese, kurze, diese kurzen Geraden zwischen den Kurven, so kurze, da machst du viel mehr Meter wie Das ist echt brutal. Ich habe hier neben mir sitzen einen, einen ganz, ganz bekannten in der Szene, unseren Michi von Michi Motorsport. Und äh, ja, der Michi, der tut viel Schrauben und hat ein extrem geiles Moped dabei, das um die 100.000 Euro kostet, Und wir waren heute mal äh, draußen miteinander und haben noch mal so ein bisschen die Unterschiede gesehen und ja, ich bin jetzt schon ein bisschen affin, aber und so die Details und so, die weiß ich auch nicht so genau, was da jetzt alles macht ist an dem Bike. Und der Michi erklärt uns jetzt ein bisschen, ähm, was er da im Verhältnis jetzt zu das nicht, nicht unbedingt zum Serienmotorrad, sondern zu meinem Motorrad quasi im Verhältnis anders gemacht hat und was er gesehen hat beim Fahren, was quasi warum das besser ist. Also im Grundlegenden ist es, der Unterschied zwischen deinem und meinem Motorrad ist hauptsächlich der Frontbau, mhm. die Gabel mit Gabelbrücken und Bremssättel. Mhm. Das ist alles aus der World Superbike. Und ähm, ja, im Endeffekt liegt das alles einfach viel stabiler, man hat viel mehr Sicherheiten und Reserven. Ähm, man könnte nicht sagen, dass man nicht unbedingt schneller fährt, aber es ist auf jeden Fall alles halt einfacher und sicherer. Im zweiten Punkt, der größte Unterschied ist natürlich, wie wir im Video oder beim Fahren auch gemerkt haben, ist natürlich die Leistung im Motor. Ja. Also es ist halt schon extrem. Da sind halt äh, jeck nockenwellen drin, der Kopf ist bearbeitet und dann noch diverse Kleinigkeiten. Äh, Im Federbein ist auch ein RSP40 drin, also es kommt auch. Was für Kleinigkeiten? Ja, das sind diverse Anpassungen. <lacht> das Getriebe ist zum Beispiel äh, gleitgeschliffen. Also, das heißt, das ist dann wie ein Spiegel im Endeffekt, weniger Reibung und alles. Und es sind alles nur Nuancen, aber am Schluss, alles zusammen, macht es halt aus. Mhm. Und hauptsächlich auch noch Gewicht. Also ich denke, dass mein Motorrad bestimmt um 5 bis 8 Kilo leichter ist wie deine. Warum ist die leichter? Die schaut doch gleich aus. Naja, also im Gegensatz zu deinem sind es zum Beispiel mal die Felgen, weil du noch okay. Serienfelgen fährst. Und äh, dann halt generell, es sind so Kleinigkeiten, Aluachsen, alu, alu keine Lichtmaschine drin. Ah, okay. Also da sind dann, es ist alles nur im kleinen Bereich, nur wenn du halt viele Komponenten zusammen hast, kommt am Schluss eine, eine relativ große Menge raus okay. von, dem, von der Gewichtsersparnis. Ähm, hinten ist eben ein RSP40 Federbein drin, das ist aus der World Superbike. Ja. Also, es haben viele Teams, IDM-Teams, mal probiert. Im Dart-Recording sagen sie, es sind drei Zehntel, was so ein Federbein bringt. Das Grundlegende ist eigentlich mehr das, dass der Reifenverschleiß ein bisschen weniger ist. Also, auf 15-Runden, 20-Runden-Rennen oder wenn man Langstrecke fährt oder irgendwas, dann hat man halt die letzten 10 Runden halt einfach mehr Reserven vom Reifen. Mhm. Mir ist jetzt extrem aufgefallen, es sind zwei Sachen, wie du gerade gesagt hast. Das um die Motorleistung. Das war vor allem auf der langen Gegengraden schon enorm, was du da Meter gemacht hast. Vor allem, dass ich, ich weiß nicht, ein, zwei Mal bin ich besser rausgekommen und habe eigentlich am Anfang Meter gemacht und, und du hast dich aber dann wieder rangsaugt, ne? also richtig. Ne? Und ähm, an ein paar Stellen habe ich extreme Willeneigung gehabt. Und da kommt vielleicht, also vermutlich das Federbein so ein bisschen ins Spiel dass du deswegen weniger Wheel-Neigung gehabt hast, weil wenn ich mal das Onboard anschaue, dann, dann will deine kaum, obwohl du ja eigentlich mehr Leistung hast wie ich. Es mhm. äh, sind ganz viele Komponenten zusammen, also die Gabel hat zum Beispiel einen riesen Vorteil, sie ist äh, 770 mm lang, mhm. also deutlich länger als deine, das heißt ich kann viel höher fahren, mhm. dadurch kann ich auch die Heckhöhe dann anpassen und ähm, ja, ich bin von der Übersetzung ein bisschen länger gewesen wie du. Also der Radstand ist etwas länger, dadurch hast du auch weniger Wheelie neigung Und ja, also wie ich es dir vorhin nach dem Fahren schon erklärt habe, ich konzentriere mich immer mehr auf den Exit. Also ich bin am Kurveneingang und beim Bremsen relativ früh dran und äh, verliere dort ein bisschen Zeit, aber konzentriere mich halt voll aufs Hausbeschleunigen. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich halt dann bessere, quasi die bessere Linie habe und mehr Zeit habe, mich aufs Hausbeschleunigen zu konzentrieren, dann Du stellst dir quasi mehr Grad und ziehst voll an und in dem Moment sackt das Federbein hinten ein, steht an und geht vorne hoch. Ja. Und ich versuche das Ganze ein bisschen sanfter hinzukriegen. Also es ist ein bisschen fahrstilabhängig, ein bisschen geometrieabhängig und der eine Zahnübersetzung. Aha. Und jetzt habe ich natürlich auch was Interessantes gesehen, da werden, werden, wenn wir das nicht beantworten, werden viele fragen, warum hast du jetzt da so eine, eine Gabelbrücke, da wo drauf draufsteht? Das ist auch interessant, was ist denn das? Ja, also im Endeffekt, ähm, ich mache das R1 Projekt jetzt seit 2015 und äh, so World Superbike Gabel will ich eigentlich immer in meinem Motorrad drin haben, geht es hauptsächlich darum, dass ich meinen Kunden eben zeige, was alles möglich ist. Also welche Teile sind alle möglich, welche Teile sind verfügbar und gibt es für dieses Motorrad. Und ganz am Anfang, wo ich das Motorrad gekriegt habe, gab es gar keine Gabelbrücken für diese World Superbike Gabel. Mhm. Und äh, Kalix hat sich als äh, ultra kompetenter äh, Partner bewiesen, äh, sieht man in der Mutter und alles, was die für Erfolge feiern. Und dann habe ich mich mit denen zusammengesetzt und habe gefragt, ob sie die Gabelbrücken halt für mich anfertigen können. Mhm. Und äh, das war dann auch relativ äh, unkompliziert und ging relativ schnell. Mhm. Und dann haben die extra für mich Gabelbrücken gebaut. Okay. Und hast du da ein bisschen rumexperimentiert mit dem Setting oder mit dem, mit dem Nachlauf? Also, den kann man ja da dementsprechend dann ja verändern, indem man die Gabelbrücke ja verändert. Oder hast du gesagt, okay, errechnen wir jetzt da ein Setting und das muss passen und das hat dann auch was gepasst? Ja, also die Möglichkeit hast natürlich, das Offset, das ist das hauptsächlich, um mhm. zu ändern. Und wir haben aber angefangen mit Original, mhm. weil es halt am einfachsten ist zum Vergleichen. Und wir fanden es eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut. Also, mhm. wir fahren Original-Offset, so wie die Originalbrücken auch haben. Mhm. Okay. Ja, sehr interessant. Was, was, was kostet die Gabel jetzt allein, wenn, man die jetzt, wenn ich jetzt die Gabel haben will? na ja, Anders, muss ich so sagen. Für das technische Verständnis, vielleicht sind da ein paar da draußen interessiert, ich bin da schon interessiert dran. Also wenn ein Motorrad in der Gabel tiefer wird, dann wird es ja tendenziell progressiv. Sprich, es wird ja umso weiter unten die Gabel ist, desto härter wird es ja. Somit, ähm, ein tiefes Motorrad ist ja theoretisch sehr linienführig und linientreu, wenn es aber dann zu tief wird, dann ist es zu hart. Vor allem dann, wenn zum Beispiel in dieser Kurve am, Schri am, am Apex, also am Scheitelpunkt, quasi noch irgendwie ein Bump ist oder so eine Highspeed-Dämpfung notwendig wäre, aber das Fahrwerk oder die Gabel dann schon zu progressiv und zu hart ist. Ist das genau das, was die Gabel besser kann als, ein Stand-, als eine Standardgabel? Hm, schwer zu sagen. Also dieses vorne tief sein, dass man eben besser um die Kurven kommt, das macht man hauptsächlich halt auf der Bremse. Also die meisten lösen halt weit vor dem Scheitel schon die Bremse, dadurch geht das Motorrad vorne nach oben. Mhm. Und in dem Moment, wo sie vorne oben ist, kommt es nicht mehr gescheit ums Eck. Mhm. Der beste Vergleich ist da immer Brünn. Mhm. Brünn, diese ganzen Wechselschikanen. Also wenn man jetzt äh, Kurve 1 rumfährt dann am Berg und dann diese links rechts mhm. und gerade in diese rechts rein. Wenn man zwischen der links und der rechts nicht mehr beschleunigt, dann lässt man sie in die rechts nur reinrollen. Mhm. Und wenn man aber aus der linken aus noch richtig anzieht, dann muss man quasi für die nächste rechts deutlich bremsen. Ja. Dann kommt sie vorne runter und in dem Moment kommt man richtig schön ums Eck mhm. rum. Also lenkt dann dementsprechend. Also man braucht einen Grund zum Bremsen. Ja. Genau. Ja, es ist, und, und, und wo siehst du denn den größten Vorteil der Gabel gegenüber jetzt, wo du sagst, okay, ich kann das Motorrad anders hinstellen, habe dadurch vermutlich auch mehr Grip an der Hinterachse, ne, weil ich sie vorne höher machen kann, transferiere das Gewicht schneller nach hinten, habe mehr Federweg und, und, und so dieser ja, also Kostenfaktor 15, 20. Also der Listenneupreis, also erstmal ist es schwierig, das überhaupt zu kriegen, also offiziell ist es nicht zu erwerben. Ah, okay. und, aber wenn man sowas kauft, dann kriegt man es neu, neue Listenpreis ist glaube ich 10 netto. Aha. Aber 10 netto, plus Mehrwertsteuer, plus Setting und so weiter. ne plus Gabelbrücken, plus Bremssättel, plus Achse, plus Anpassen. Also da kommt auf jeden Fall einiges zusammen. Ja, Ich habe natürlich auch äh, fahrerisch an mir noch einiges auch zu tun, ja. also das, das, da weiß ich ein paar Sachen. Ähm, bin jetzt momentan ein bisschen am Arbeiten an meiner Fitness, ich habe ein bisschen äh, vernachlässigt gewesen jetzt im letzten Jahr durch den ganzen Stress mit Corona und so, ähm, das, das, ich denke das ist bei mir einer der größten Faktoren, weil ich noch so also nach 5, 6 richtig schnellen Runden, da, da kannst du mir eigentlich zusammentöten und, und wegklappen. Also das, das ist bei mir eine Ich denke, da kann ich noch mir selber noch sehr viel ähm, holen. Aber man sieht wieder ganz deutlich, mein Motorrad kostet so 33.000 netto äh, und deins 100.000 brutto so um den Dreh, ähm, da sieht man dann schon, dass aber Allerdings der, der Gap natürlich nicht so groß ist, also das ist natürlich schon für Kundenklientel was, was sich das leisten kann. Du machst aber auch jetzt halt für, für normale Hobbyfahrer, die sagen, hey ich habe ein Standardmotorrad, ich möchte ein bisschen was haben, so, ich habe so 10.000 15 15.000 Budget für, fürs Tuning, das machst du natürlich auch, oder? Ja, selbstverständlich, das ist eigentlich die Regel. Also Rennmotorräder werden eigentlich immer so aufgebaut in dem Dreh, wie dein Motorrad ist. Mhm. So, das ist die Grundkomponenten und da bist du eben ungefähr wie du sagst 33 netto, also das ist so die Basis mhm. und dann ist halt wirklich das andere ist nur Exklusivität, die meisten Kunden wollen es einfach nur, weil es halt schön oh, ist, ja, ja, ja, ja. die Gabel haben auch riesen Vorteil, du kannst in jedes Motorrad, was du weiterverwendest, immer wieder nehmen, ah, also du okay. nimmst jetzt die Gabel von der Yamaha und baust sie in die nächste BMW oder in die Ducati oder wie auch immer, also die kannst du immer mitnehmen, kauft mal einmal und kann man immer mitnehmen. Ah. Ja, super. Ähm, ich habe gesehen, du hast da deine Kunden, die dabei waren, heute schön betreut. Die sind alle mit dir dabei, dann tust du dich mal instruieren und hilfst du wahrscheinlich auch beim Reifenwechsel und so. Also du machst, machst eigentlich das Sorglos-Rundum-Paket für die. und ähm, wenn man Kunde bei dir ist, dann ist das wahrscheinlich also für einen guten Preis zum, zum Ergattern, oder? Ja natürlich, also das ist eigentlich so mein, mein Hauptgeschäft nach dem Motorrad aufbauen ist so dieser Full Service an der Rennstrecke, also mhm. ich transportiere die Motorräder, ich mache die Hotelbuchung, mhm. ich kümmere mich um die Box, ich habe alle Reifen für alle dabei, viele Kunden von mir können, können oder wollen die Reifen selber nicht wechseln, mache ich dann alles, mhm. selbst auch ausbauen aus dem Motorrad. Ähm, Instruieren ist eigentlich jetzt nicht so mein äh, mein Bereich, was ich mache, aber natürlich für gute Kunden, die natürlich auch hochpreisige Motorräder von mir kaufen, ist es halt selbstverständlich, dass es dabei ist. Dann wird mal die ein oder andere Runde vorgefahren, aber ist nicht so meine Kompetenz, was ich machen möchte. <lacht> Ja, also wenn's, weil die haben dann eigentlich keine Ausrede mehr mit einem 100.000 Euro Motorrad, also das ist natürlich für die dann auch, das muss man schon im beibringen, dass, dass sie da und da Fehler machen. Ne? Ja, also war ganz interessant, wer mich noch nicht kennt, schaut sie mir vorbei, unten in der Beschreibung ist unsere ähm, so Homepage verlinkt, wenn ihr mal irgendwelche Interessen habt. Du bist ja aus dem Münchner Raum, oder? Ja, 30 Kilometer südlich von München, am Starnberger See. Starnberger See. Ähm, wer aus der Gegend kommt und der Motorrad hat sich auf der Rennstrecke bewegt gerne mal bei mir vorbeischauen. So, wir backeln jetzt zusammen. Bei dir geht es weiter nach Valencia und bei mir geht es morgen nach Hause. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.